Heute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Football Therapist, den ich mit diesem Video vorstellen werde. Ich habe entschieden, diesen Kanal zu gründen, weil ich Fußballinhalte verteilen möchte und dies in vier verschiedenen Sprachen. Eine von diesen ist Französisch, meine Muttersprache. Da ich aus der Schweiz komme und in der Schweiz wohne, habe ich aber auch Deutsch, Englisch und sogar Spanisch in der Schule gelernt. Deswegen kannst du vielleicht auch äh, deine Fremdsprachenkenntnisse üben, indem du, du meine Videos anschaust. Meinerseits werde ich versuchen, möglichst wenige Fehler zu machen, aber es wird schwierig. Deswegen möchte ich euch, euch schon um Nachsicht bitten. Jetzt müssen wir aber zum Kernpunkt, zum Kernpunkt äh, zurückkommen, was ich veröffentlichen werde. Erstens möchte ich versuchen zu, zu erklären, wieso einige Fußballakademien, wie die von Independiente del Valle in, in Ecuador oder die von Red Bull Salzburg erfolgreich sind. Zusätzlich zu einigen Taktikanalysen über Spieler, die in diesen Akademien ausgebildet worden sind, werdet ihr auch äh, auf meinem Kanal auch Taktikanalysen von von Mannschaften finden. Zum Beispiel möchte ich unter anderem unter anderem ein, eine Serie über, über kollektive, interessante Mannschaften starten, die an der 2022-Weltmeisterschaft teilnehmen werden. Ich denke vor allem an, an die Schweiz, an Dänemark, an Spanien, vielleicht auch an, an Brasilien und an Argentinien. Es gibt ja auch andere Länder, die, die sich noch qualifizieren müssen. Ansonsten möchte ich auch, aus einer taktischen Sicht auch Teams wie Ajax und Bayern analysieren. Und zusätzlich dazu vielleicht auch äh, spezifische Spielphasen von, von einigen Mannschaften. Äh, der Aufbau aus der, aus der Abwehr von, von der Service Shakhtar Donetsk zum, zum Beispiel. In anderen Wörtern äh, möchte ich die, die Geheimnisse der, der verschiedenen Erfolge der Fußballwelt entdecken, die nicht nur dank, dank des Geldes entstehen. Durch dieses Ziel werde ich unter anderem die, die verschiedenen Schritte des Scouting- und Transferprozesses vom Sevilla Football Club äh, erläutern, der sicher einer der, der besten Fußballclubs in, in, in diesem Feld ist. Bisher habe ich nur, äh, also, bisher habe ich eben nur Ideen von, von Videos erwähnt, die die Ball veröffentlicht werden. Künftig werde ich aber auch äh, vielleicht andere Arten von, von Videos herausgeben. Beispielsweise Interviews mit Akteuren der, der Fußballwelt. Dafür habe ich schon ein, ein paar Playlists vorbereitet. Eine, eine von diesen wird eben alle Videos auf Deutsch enthalten. Falls ihr mich durch dieses Abenteuer begleiten möchtet, lade ich euch ein, also meinen Kanal und meinen Twitter zu abonnieren der da inhalte in, in, in Kürze kommen. Ciao.